Neues Gebiet verfügbar. Und zwar können wir nun zum dichten Dschungel. In diesem Dschungel duftet es süß nach Pflanzen und Früchten. Ja, gut, aber ganz ehrlich, bevor ich da hingehe, möchte ich noch mal ganz kurz in die Lumina-Zone. Denn da sollte es eine Veränderung geben. Man kann sogar das Level ändern. Cool. Ja, ich möchte noch ganz kurz noch mal hier in die Lumina-Zone vorbeischneiden. Tot tips. Zentriertes Motiv. Eins. So. Es schläft. Oh, Evoli! Was macht Evoli hier? Was? Achso, ja, nur das Pokémon, Ja, ja, gut. Was macht Evoli da? Boing! Hey, Evoli! Oh, du bist wach. Evoli, wo bist du? Oh, Evoli. Es ist... Ess den Apfel, Evoli! Ignoriere mich nicht! Ess den verdammten Apfel, Evoli! Ess ihn! Und schmeiße ich damit ab! Abgefahren! Richtig schön! Mittig! Okay. Ja, ess den Apfel! Bitte! Bitte! Ess den Apfel nicht! Evoli, ess ihn! Ess den Apfel! Komm schon! Mein Gott, er ist den Apfel einfach nicht. Ui. Äh, Evoli, bist du irgendwie auf K? Willst du zurückkommen? Yay. Yeah. Evoli. Ist das ein besonderes, Evoli? Ein normales. Weil da steht so ein Zeichen dran, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Oh, oh man, kannst du den Apfel nicht essen, während du mich anschaust? Ja. Perfekt. Perfekt. Geil Was oh, ein toller moment erwischt ja ich weiß halt ich weiß halt was ich tun muss oh. Hallo Na wie geht's Alles fresh bei dir Wo ist das Evoli eigentlich folgt uns das noch oder ist es weg? Oh es rennt weg. Bye Evoli Das war's das ist die einzige neuerung ein Evoli Wie ist hier überhaupt ein Evoli hingekommen und warum sollte man lieber Level 1 nehmen statt Level 2 doch viel cooler. So. Ja, ich glaube, mehr gibt es hier nichts zu tun. Doch, dann warten wir, bis die Strecke vorbei ist. Müsste ja irgendwo hier vorne direkt sein. Ja, und dann... Gucken wir uns den neuen Dschungel an. Der wird sicherlich... sicherlich sehr spannend. Habe ich recht? gar Boing? Boing! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam bam! Yeah! Ich hab Langeweile, weil die Strecke so lange ist. Und das hier einfach voll so langweilig wird. Was? ist Was? Hier ist was? Hier ist was! Antike Ruinen! Das ist eine der antiken Ruinen! What? Okay. Interessant. Da ja, komm, wir was. Komm, beenden was. Schneller, Mann. Mensch, bist du lahm, Aschi? Komm, schneller. Ja, man, diese lahmen Pokémon. Der ja, relax so schneller als du. Alles klar. Willkommen zurück. Ja, ich habe coole Entdeckungen gemacht. Die wollen wir uns noch mal anschauen. Oh, guck mal hier. Drei-Sterne-Bild. Ein Drei-Sterne-Bild. Ja, dann nehmen wir das doch direkt. Und ein Evoli. Oh, auch drei Sterne. Hier aber auch. Ich würde eigentlich lieber das hier nehmen, als das hier. Einfach, weil das so cute aussieht. Ja. Das freut sich. Hm. Nehmen wir das. Äh, ja. Mal sehen. Was sagen die Ergebnisse? du, Nice work. Und da haben wir ein Evoli. Äh, new Discovery. Ja, nehmen wir das neue. Und hier sehen wir nun eine alte Antikoruine. Das ist eine Entdeckung. Ich habe das Gefühl, wir sind der Lösung dieses uralten Rätsels einen Schritt näher gekommen. Okay. Cool. Ja, ich kriege so niemals ein level ab. Ob es überhaupt irgendwas gibt? Für ein Level Up? Ich weiß es nicht. Aber. Ja. Dann würde ich sagen: Gucken wir uns den Dschungel an. Den wollen wir jetzt alle sehen, glaube ich. Müssen noch ein bisschen durch die Ladezeiten durch. Aber dann kommen wir dorthin. Exciting. Exciting! Wie gar nichts, Freund. Wie gar nichts, jetzt sich ständig um, wenn es hier, wenn es hier ist, ob es wohl auf der Suche nach einem seiner Freunde ist. Interessante Theorie. Keine Ahnung. Was ich aber jedoch weiß, ist, dass wir uns jetzt Bellus anschauen. Wir waren bei Florio und jetzt kommen wir uns Bellus an. Dichter Dschungel. Da habe ich richtig Bock drauf. Let's go. Totz Tipps Spaß mit Freunden. Halte auch schon aufhalten, dass Pokémon nur in der Anwesenheit von Freunden an den Tag legen. Cool, mach ich. Oh, wow, wir sind voll eng hier. Oh, oh keine Bärchen. Keine Bären. Frubell, glaube ich, heißen die. Ich hab's vergessen. Bist du ein Frubell? Ja, ein Frubell. Aha, der Dschungel ruft. Okay. Haltet die Augen auf, einen Puma Ver verstecken sich gerne. Ja? Griffel! Griffel, Griffel, Griffel, Griffel! gehört zu meinen Lieblings-Pokémon. Oh, Hallöchen da oben. Ignoriert hey, mich nicht. Blum. <lacht> Wie die mich so voll gemein anschauen. Oh, peppek Hey, du da. Oh, hier ist was. Hier ist was. Oh, ein Spinnennetz. Ob hier wohl Pokémon hinkommt? Oh mein Gott. Leta King. Hey, Bro. Was? Was ist direkt vor mir? Oh, hi. Na? Er ignoriert uns, alles klar. Gibt so viel zu tun. Ah, so viel. Als ob hier nichts ist. Als ob hier einfach nichts ist. Gar nichts. Doch, hier. Hier ist was. Eine neue Blume. Aha los geht. Yo, Bro, guck mich an. Ach keine Ahnung. Mhm. Griffel! Griffel! Griffel! Ja, Griffel! Wie es aussieht! Man sieht es nicht! Nein! Das ist gerade. Aber es freut sich! Hier erst noch ein. Bong! Gegen die Last. Das rennt weg. Warum rennt das weg? Was ist denn hinter mir? Molot! Hey, Bro, Bro, Bro, Bro, Bro. Bist du in den Apfel? Nein. Wow. Ah? Okay, was war das denn? Oh. Na, Mist. Oh, ei. Du bist das Geräusch. Da hinten das Metbo. Das kämen wir nicht mehr. Gucken wir uns lieber um. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo es lang geht. Hier ist noch was. Links. Ein paar Beeren. Warte, wir gehen jetzt über den... Okay. Cleopatra. Oh, springt weg. Carpado. Corp. Garb, Corp. Corp. Rechts, rechts, rechts hier. Noch mehr alte Ruin Aha gibt's So viel Ich meine, ja es ist doppelt so lang Hä wo gehen wir lang Wir drehen uns irgendwie im Kreis Hey Hey Hey Hey Hey Ignoriere mich nicht Das Foto wäre von mir. Tja. Dann sei halt einfach mal ein besserer Fotograf, ne? Oh, dann machst du ganz gut die Augen auf. Perfekt. Oh, shit, ich hätte hier cooles Buben entdeckt. Das ist Das sind mehrere Mollots. Oh Geiler Blick. Oh, wie cool, oh, wie cool ist das denn? Hey! Warte, ist nicht hier das hier dort Ort mit Bisaflor und Membian aus dem Trailer? Oh mein Gott. Das war er doch, oder? Oh, es ist gerade ins Wasser gesprungen. Oh, wie cool. Ist hier oben irgendein Pokémon? Nö. Ja, dass das ist Vivillon in der ersten Region ist, ist hier... Papinella. Oh, hi bitte. Ah, essen? Hast du Hunger? Hier, ess ruhig. Nampf, nampf. Yummy, oder? Nampf, nampf. Komm, essen da, bitte. muss ich fotografieren, wie du dich freust über das Essen. Perfekt. Hier ist das Ende, oder? Ich glaube hier ist das Ende. Oder? Oh, da, ja, das ist das Ende, aber hier ist noch eine, noch eine Höhle. Was ist denn das hier? Ist hier irgendwas? Ein Pokémon? Vielleicht im zweiten Abteil. Jetzt jedoch nicht. Oh Gott, das war richtig cool. Puh. Wow. Das war einfach nur nice. Du scheinst ja viele Entdeckungen gemacht zu haben. Zeigst du mir die Fotos? Klar mache ich das. Warum sollte ich es nicht? Fruberl. Das hier. Griffel. Hätte ich gerne viel mehr Fotos von machen wollen, aber ging nicht. Moment. Hier gab auch noch ein paar. Das hier ist süß. Pepeck. Drei Sterne hatte ich. Hier auch. Hä? Oha. Das soll ein Drei-Sterne-Bild gewesen sein? Okay. Ja, Leta hat nichts gemacht. Die Nella Hi Carp, Carp uh. Morlord, komm schon hier muss ich in 3... Ja, 4 Sterne! Alter. Als ob das hier kein 4-Sterne-Bild war Das ist süß Das hier ist süß Ah, okay, das hatten wir schon Die Ruine Alles klar Echt geil. Einfach nur geil. Dann wollen wir noch mal sehen, was du so hast. Das ist ein schönes Fruberlbild. Ja, zwei Sterne. Griefel! Ein New Discovery! Ein Pepeck. Was neben einem Morlot? am Baumbord ein leta -King, was hier an den Kopf kratzt. Und uns nicht beobachtet. Beachtet, besser gesagt. Bobby, deiner ganz nah ran. Aha. Das macht einen ruhigen und entspannten Eindruck auf mich. Nicht schlecht. Frisch kann man sich sehen lassen. Cool. Positionierung ist cool. Nice. Ja, hier würde ich das. Oh, welches Bild will ich? Ah, welches Bild will ich? Wir sind beide so lustig. Was? Das ist ja sehr Frage. Das hier ist halt lustig wegen dem Blick, aber das ist besser, insgesamt ein besseres Bild, muss man zugeben. Oh ja, das Bild ist echt toll. Eins meiner besten Bilder, die ich habe. Ist mir so klar, dass ich ein Foto machen muss, während er springt. Komm, das Bild ist aber auch voll toll. Ja, hier die Ruinen. Vielleicht kommen wir mal irgendwann zu einem Ort, die wie die Ruin aussieht. Ich weiß nicht. Wäre cool. Maybe. Und Level 2, please, komm schon, komm schon, ich habe so gut gemacht. Dann werde ich es wahrscheinlich aufs Gehen mal machen, wenn ich Level 2 bin. Lentilforschung. Samtapfel als Stempel. Typ normal als Stempel. Oh ja, vielleicht hätte ich es vergessen, wenn du möchtest, dass ich... kann ich deine schönsten Fotos ins Internet hochladen, damit alle sie bewundern können. Fotos, die ich hochlade, werden als meine Favoriten markiert und deinem Online-Profil angezeigt. In den Optionen kannst du den automatischen Foto-Upload ein- oder ausschalten. Äh, ja. Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen, Professor. Welches Bild war denn hier das Beste? Eigentlich ja das Moralot-Bild, ne? Oder halt... Also entweder das Bild hier... Oder das hier. Klitscht so ein bisschen in den Stein rum, aber es ist trotzdem voll cool. Ja. Die beiden sind die besten Bilder. Perfekt. noch irgendwas zu tun? Na, ja, sechs das heißt ein bisschen. <lacht> aber macht nichts. Nice! Okay. Zu Tisch bei Kramox. Selbst sehr vorsichtige Pokémon können einem Samtapfel nicht widerstehen, wenn sie an einem Ort sind, an dem sie sich sicher fühlen. Mag vielleicht sein. Lass mal ganz kurz online gucken, ob wir hier ähm, jetzt so ein Bild von ihm haben. Nö, Er hat nichts hochgeladen. Okay. Wollte ich nur mal nachschauen. Alles klar, dann gehen wir weiter, Kunden. Ah, die gleiche Map nochmal. Ich weiß nicht, ist bestimmt langweilig, wäre so ah, ich zu sein. Ich werde es rausschneiden und wir sehen uns wieder, wenn ich Level 2 erreicht habe. Oh, da schneide ich noch rein. Ich habe was Neues entdeckt. Hier oben. Hier oben ist was. Ich treffe es nicht. Nein. Doch jetzt. Ah, ein Pepe ist hier nur cool. Alles klar. Schon nice. So, ich würde euch jetzt noch gerne zeigen, was ich hier für Bilder geschossen habe. Griffe, an Griffe bin ich sehr nah rangekommen, aber ich habe vergessen, den A-Knopf zu bestätigen. Und dann habe ich stattdessen B gedrückt. Und dann ist dieses schöne, nette Gesicht, was ich ganz nah an der Kamera fotografieren hätte können, so wie hier, ja, ist dann abgehauen, weil ich es äh, geärgert habe. Ja, das ist ein bisschen blöd gewesen. Jetzt kann ich mich entscheiden zwischen den beiden, aber da das hier besser gewertet wird, nehme ich halt das hier. Daher ja, habe ich einfach einen Stern 1-Bit äh, genommen. Papinella habe ich äh, Stern 2 geschafft. Hier kann ich mich entscheiden, welches ich lieber haben möchte. Sind beide eigentlich ziemlich ähnlich. Aber das hier scheint. Das hier ist der Drei... Äh, ich kann nicht reden. Vier Goldsterne, aber das hier ist vier... Silbersterne, aber das hier bringt mehr Punkte. Das ist schon ziemlich seltsam hier. Ähm, ich denke, ich nehme äh, mal das Bild. Hier, das habe ich euch vorhin gezeigt. Ich nehme mir aber das hier, weil das, das finde ich irgendwie... Ja, das ist ein anderes Pokémon dabei, aber das finde ich irgendwie schöner. Um ehrlich zu sein. Ja, hier ist es offensichtlich, dass ich das... Hä, warum bringt das mehr Punkte? Ich finde das hier schöner. Ich nehme das. Kapodor! War lustig. Aber ich nehme das, oder? Na? Hm? Ich weiß nicht. Das ist halt Körper, ist halt lustig. Na komm, nehmen wir das. Komm schon. Okay. So jetzt sollte ich hoffentlich genug Level bekommen. Damit ich einen neuen Gebiet, äh, neuen Abschnitt meine ich, freischalte. Komm schon, please. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Wir sehen uns nach einer neuen Runde gleich wieder. So, jetzt sollte es aber klappen. Ich habe es geschafft, Griffel von Namen zu bekommen. Leider ist es trotzdem nur zwei Sterne. Aber das ist auf jeden Fall ein viel besseres Bild von ihm. Ja, hier ein paar Pepex. Hier ein paar Papinellas. Und tatsächlich habe ich mal versucht. Karpadon Apfel zu geben Er ist tatsächlich auch manchmal hingeschwommen ich habe ganz viele hingeschmissen Und ja manchmal ist er hingeschwommen und hat den gegessen drei sterne cool Ja das ist aus irgendeinem Grund ist das hier nur ein einsterne Bild obwohl es das also exakt gleiche Bild ist wie das andere vier sterne Bild Stehe ich nicht aber okay Ja, Und das war so ziemlich und Wenn das jetzt nicht reicht fresse ich einen Besen Komm, wir wollen jetzt die Nacht sehen. Yes! Sogar mehr Punkte als letztes Mal bekommen. Warum auch immer. Nice. Übrigens. Neuigkeiten für mich. Ich erzähle davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Okay. Irgendwas Neues? Das beste Bild hier ist natürlich das Griefelbild. Das hier. Das ist toll. Ja. Und natürlich. Korb. Schon lustig, schon funi? So, was will uns denn erzählen? Todd Tipps, kein Pokémon, keine Punkte. Was? Ich hätte niemals gedacht. Alright. Ihr scheint euch auf der neuen Insel schon gut zurechtzufinden. Dann ist es wohl an der Zeit, euch eine neue Aufgabe zu geben. Oh, was sollen wir diesmal tun? Ich möchte, dass ihr den Dschungel bei Nacht besucht und eine der leuchtenden Kristallblumen fotografiert. Was ist eine Kristallblume? Das ist eine Blume, die leuchtet. Wow. Sind dir hier schon mal seltsame Blumen aufgefallen? Ja, die waren rot. Das könnten sie gewesen sein. Wenn sie nachts leuchten, bezeichnen wir sie als illuminiert und nicht zu verwechseln mit Illuminaten. Müssen wir irgendwas Besonderes machen, wenn wir eine finden? Nein, es genügt, wenn ihr sie fotografiert. Eure Forschungskamera wird sie dann analysieren. Also dann, bitte begebt euch nachts im Dschungel auf eine Erkundung. Natürlich werden wir das machen, das ist ja voll langweilig mittlerweile auch am Tag. Hier in der Gegend habe ich ein Weinen gehört. Was? Ein Weinen? Okay. Machen wir endlich dieses Level in der Nacht. Ist mir egal, wie lange die Folge ist. Ich weiß nämlich gerade wirklich nicht. Machen wir jetzt noch eine, einen Durchgang durch die Nacht. Ein dunkler Dschungel. Ob das so sicher ist? Gesicht nicht verdecken. Ja, schon klar. Na los. Vielleicht ist Leta wach. Das könnte sehr gut sein. Darum muss ich gleich aufpassen, dass King wach ist. Lass mich losziehen. Und los geht's. Ganz schön dunkel hier. Es wird nicht leicht sein, Pokémon zu entdecken. Du meinst du? Oh, Handlöchen. Hey. Boom. Wird den abfällig essen? Nein? Okay, dann nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Leute, das ist ein Arborg? Was? Oh mein Gott. Hier ist ein Arbok am Schlafen. Wie cool ist das denn, bitte? Hier ist was, hier ist was, hier ist was. Safkorn! Man sieht's nicht, doch, ein bisschen. Oh nein, ich verpasse gerade einiges, oder? Ich bin ein bisschen überfordert. Als ob es jetzt weg ist. Saftkorn. ich hab's verpasst. Hier sind noch mehr. Was? Okay, das ist ein gutes Bild immerhin. Ich kann mich nicht schneller umdrehen. Oh, das sieht voll schön aus im Dunkeln. Ach, aus. Ess den Apfel. Siehst du mich nicht? Ey! Sieht er mich nicht? Er sieht mich nicht. Haut ab. Kristallblume. Aha. Hey, komm mal raus da. <lacht> er kommt nicht mal raus, glaube ich. Ledian! Das ist von Ledian. Das sind ganz viele. Uh! Banges! Oh, Ariados! Ganz viele von euch! Ess den Apfel. Yes. Ess ihn. Nein, ich sehe den Blick nicht mehr. Doch. Oh mein Gott, wie cool. Oh Gott. Hi, na, wie es geht? Hier hat jemand geweint? Wer soll hier geweint haben? Seltsam. Hier ist doch gar nichts. War hier nicht dieser Baum? Das ist eine besondere Baum. Mit dem Loch. das nicht hier? Wo war das? Okay, wir sind schon so weit. Das war hier, das war hier. Da ist nichts mehr drin. Ne. Gar nichts. Oh, Bunkus. Wow, das Foto war voll gut. Schnauze war es nicht. Warte, warte, warte. Carpador. Das ist riesig, mein Freund. Hey. Nam! Nam! Nam! Ja. Kann ich es auch damit treffen? Was passiert, wenn ich ihn damit treffe? Komm schon. Komm schon. Ich krieg's nicht hin. Schade. Mhm. Schön. Vielleicht was hier hätte ich doch irgendwie so ein Punkt versteckt, Remoral oder so die hier versteckt. Hier ist aber wirklich nichts. Hallo, bye bye. Oh leid, warum sieht das Wasser so giftgrün aus? Hier sind mehrere Karpador. Hey, Bon, <lacht> wow, wow, die Kappador sind einfach in die Luft gesprungen. Das ist ein Jan mega. Ey, warum leuchtet der so? Warum leuchtest du? Sieh dir das auch? Der leuchtet. Warum leuchtet der bloß? Schliefst du? Nee. Treffe ihn nicht. Oh, er hat sich einen Apfel geschnappt. Mist. Was? Oh Lord. Hey! Hey, Buddy! Können wir schlafen? Cool. So, jetzt können wir doch gleich bestimmt durch die Passage da durch, oder? Komm doch jetzt bestimmt hier nach links. Können wir nicht gesagt Äh, will reden? Können wir nichts erzählen? Komm schon, lass mich hier durch! Hallöchen, meine kleinen Bubungus! Bonk! Einer ist ingefallen der arme, schläft wohl. Jetzt ob ich da nicht durch kann. Da kann ich immer noch nicht durch? Da kann ich... Wow, das ist ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein. Banal nicht, ne? Das war aber ziemlich cool. Wie die so hochgesprungen sind, wie bei Carpatho Jump. Boing! Die Megas konnte ich jetzt nicht so gut fotografieren, aber der Rest war ziemlich nice. Cool. Dann wollen wir doch die besten Bilder auswählen. Die Du zum Beispiel. Hier haben wir zumindest ein Zwei-Sterne-Bild, weil der Kabel auf dem Bild ist. Ah, oh Bock. Das Bild mit finde ich sehr, sehr schön. Aha. Das ist doch voll cool. Oh, richtig gute Morlock Bilder. Wow. Ach. Cool. Ledian. Ganz viele Bungus. Drei Sterne. Hab ich vier Sterne irgendwo? Nein, schade. Wie cool. Ich habe nur drei Sterne Muss ich eins wegmachen, leider, dafür. Ist dann so. Das ist ein schönes Bild, das möchte ich behalten. Das hat nicht mehr gezählt? Wow. Na egal. Die Bilder, die wir haben, sind trotzdem toll geworden. So. Was haben wir noch? Ja, Mega. Neu. Schon ganz prächtig. Und das ganz mächtig. Das ist alles meine Lieblingsbilder bisher. Dieses Abock. Ich finde das voll cool. Ja, safkon habe ich ein bisschen verkackt. Aber man kann es erkennen, wenn man genau hinschaut. Und daher so schlecht war es jetzt auch wieder nicht, oder? Oder? Komm, ach ja, das gibt mir den Goldstern dafür. Komm schon, der ist Gold wert. Ja. Mordert eigentlich auch. na ja, selber. Okay. Das ist wahrscheinlich Silber, weil es mich nicht anguckt. Ja. Äh, das wird Gold sein. Nein, Silber. Okay. Ja, ich nehme das Neue. Kristallblume möchte gerne das Neue benutzen. Das Neue besser finde. Ah, das ist sogar Neues. Okay. Komm schon, Level 2! Level 2! ich muss noch mal machen. Okay. Mache ich das wahrscheinlich auch Screen. Wir erhalten... Kamera-Fan. Typ Käferstempel. Rote Kristallblumenkwiebeln. Dieses Foto ist fantastisch. Ich lade es gleich hoch, damit alle sehen können. Seht ihr, wie geil er das findet? Okay, der Upload ist fertig. Vergiss nicht, dass du auch deine Lieblingsfotos hochladen kannst. Wir beginnt. Da nun die Daten zu dieser Kristallblume vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Du darfst gespannt sein. Okay. Interessant. Was wird er uns wohl berichten? Erstmal meine Lieblingsbilder abspeichern. Unter anderem das hier. Oder auch... ...das hier. Das ist sehr, sehr toll. Wie sich da freut. Oder auch dich. Ja. Zum Basiscamp. Was möchte uns denn berichten? Oder kann ich hier schon die Folge beenden? Und das wird erst angezeigt, wenn ich etwas auswähle. Wäre cooler. Wer besser für mich? Kann ich besser die Sachen cutten. Ne, es kommt noch was. Gut gemacht, ich konnte dank eurer Fotos genügend Daten sammeln. Außerdem möchte ich euch noch etwas zeigen. Oh, das ist doch diese komische Kugel, die du entwickelt hast. Sie kann Pokémon und Kristallblumen zum Leuchten bringen, stimmt's? Genau, das ist eine Lumina-Kugel. Aber diese blaue Lumina-Kugel funktioniert leider nur hier auf Florio. Was? Wieso das denn? Ich vermute, dass sich die Energie je nach Insel leicht unterscheidet. So, jetzt möchte ich euch aber erstmal zeigen, welche neuen Erkenntnisse ich mithilfe eurer Daten gewinnen konnte. Schaut euch das mal an. So. Abgefahren. Wow, wow wie schön. Oh, das ist also dieses besondere Leuchten, das nur in der Lentelregion auftritt? Wie heißt es noch gleich? Lumina-Phänomen? Interessant, dass es sowohl bei Pokémon als auch bei Pflanzen auftritt. Mit diesen Kugel kann man dafür sorgen, dass Pokémon und Kristallblumen vorübergehend illuminiert werden. Wenn das passiert, solltet ihr genau auf Veränderungen des Pokémon und der Umgebung achten. Hey, no. Können wir bitte auch die vor Florio haben? Natürlich! Wir sollten nochmal in den Naturpark zurückkehren, um diese auszuprobieren. No. Ehrlich jetzt? Euer Ernst? Wir haben blaue Lumina Kugel in bekommen und gelbe und gelbe und blaue. Lol. Ja, dann würde ich sagen, das war's fürs erste Mal. Hm, Kugelai macht dich immer aus dem Stopp, wenn es mich sieht. Wie kann ich mich mit ihm anfreunden? Gute Frage.